Die Aussetzung des Familiennachzugs wird bis zum 31. Juli dieses Jahres verlängert. Ab dem 1. August dieses Jahres gibt es dann keinen Anspruch mehr auf Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte. Stattdessen eröffnen wir im Rahmen eines Kontingents für 1.000 Personen pro Monat die Möglichkeit der Familienzusammenführung. Die bestehenden Härtefallregelungen bleiben bestehen und werden nicht auf das Kontingent angerechnet. Das Nähere, nicht zum Ob, aber zum Wie, regeln wir in einem Folgegesetz, was wir auch bis Ende Juli fertig haben wollen. Unser Kompromiss steht für Humanität und für Verantwortung, für Integration und Begrenzung, für Großzügigkeit und Realismus. Und in dem Sinne bitte ich, um Ihre Zustimmung.